Und so ist aber auch gleichzeitig alles, was wir erleben, egal wo und was, das super, nehmen wir es mal Trainingsfeld oder Möglichkeit, dasselbe in einem zu entdecken, was da los ja. ist. Es gibt wahrscheinlich dann einfachere Momente, aber es gibt, oder vermeintlich einfache, aber es gibt wahrscheinlich dann auch größere Challenges. Familie zum Beispiel ist meistens immer eine Sache, die dann herausfordernd sein kann. Ja, Familie wenn, wenn ist da einfach... irgendwelche... ja. Das ist was, wo man über äh, wo man sein ganzes Leben schon eingeübt wurde in bestimmte äh, Mechanismen. Ja? Rituale, Stichworte, auf die man dann mit Empörung reagiert oder was auch immer. Ja, Und, ja. Ähm, ja gutes Übungsfeld. Champions League. Champions League, ja. Ähm. Also die... Ja, oder? Ich einfach meine damit, das ist wirklich eigentlich einfach eine Situation, bitte, auch, bitte. eine Situation, wo man halt auch immer mal ein paar Tore kassieren kann. Und wo man weiß, okay, das ist gehört in der Liga halt einfach auch dazu, dass, dass da Sachen ausgelöst werden, getriggert, wie es so schön heißt, wo es ist, irgendwie, okay, jetzt kommt das Gefühl von ah, das gibt's es auch nicht jetzt schon wieder oder sowas. Ja. Ähm, und dass das aber, äh, wie du sagst, auch ein Trainingsfeld sein kann oder eine Gelegenheit, wach zu werden für diese äh, Muster, die da mhm. äh, die da ausgelöst werden, berührt werden. Mhm. Weil eigentlich, das kann man erinnern am an, an, an Gespräch zwischen uns, das ist es ja auch eine gute Sache, wenn sich sowas zeigt, weil dann mh, sieht man, da möchte was ans, ans Tageslicht angeschaut werden, ja. ich möchte einfach was äh, ja, ja, Raum bekommen, wie man so sprechen mhm. möchte. Ja, ähm, oder sich, äh, sich wieder integrieren in das Ganze, wo einfach so ein Selbstläufer, mhm. wie so ein Partisan oder sowas da äh, plötzlich querschießt. Ja. Mhm. Wo, ähm, um es mal so von außen zu beschreiben, von innen ist es einfach plötzlich äh, wie so ein wie so Notfallmodus oder so. Ja? Hm. Und dann und dann so ein Versuch, das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen oder äh, so. Ja? Und äh, was es dann meistens noch mehr es eskalieren lässt. Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich mich an so Sachen, wo ich dann geglaubt habe oder, oder den der Versuch gehabt habe, irgendwas zu kontrollieren oder irgendwie hin und her, das ist meistens nach hinten ausgegangen. Tja. Mit meistens meine ich immer, wenn ich so <lacht> Ja, das ist halt einfach ähm, die, die, die Gegenmaßnahmen, das ist einfach meistens irgendwie Öl ins Feuer. Hm. Ja, das, weil Das heißt, das, das äh, sollte ich nicht erleben, was ich gerade erlebe. Und das macht es halt einfach immer ein bisschen schwieriger, statt ähm, ähm, interessant, was sich gerade zeigt. Ja? Und das, was sich zeigt, ist, äh, ist nicht eine, kein Eins zu eins Abbild der Wirklichkeit oder so, aber es ist wirklich, zeigt sich das jetzt gerade. Ja? Und es mhm. ähm, ist eine Gelegenheit, äh, das ähm, anders aufzunehmen. Anders damit umzugehen, um es mal so zu sagen, ja. umzugehen, klingt wieder so wie, irgendwie da habe ich ein Tool dafür oder sowas, ja, aber einfach dafür, ähm, das mit, mit Offenheit und Interesse und Verständnis aufzunehmen, was da passiert. Mhm. Und das ist was, hm. das gilt für so Extremsituationen ja, von, äh, das gibt's doch nicht äh, oder irgendwie äh, wo, wo man halt einfach so mega verletzt sich fühlt oder so. Aber es ist, es ist auch für diese ganzen Gedanken von, äh, naja, das Übliche, ja. so dieser Low-Level-Frust, dass man hm. in die Arbeit geht und keine Lust drauf hat, weil in der Vorstellung mache ich da, ist es Zeitverschwendung oder ähm, nicht schön? Einfach nicht interessant. Das ist wirklich, dass das, ähm, das das direkt erlebbar ist, den Unterschied, dass man wirklich lenken, kann, wie ist es Leben oder alles die Arbeitsbeziehung, wenn wenn man mit frischen Augen hinblickt oder reingehen kann oder mal diese diese muster erkennt und mal eine distanz reinbekommt weil das ist ja glaube ich die, die ungewohnheit dass man so behaftet mit diesem mit dieser vorstellung mit diesen gedanken mit diesen mustern ist und sobald man da ein bisschen abstand gewinnt ist mein leben schon ganz anders das heißt nicht mehr dass es dann super cool ist alles aber es ist nicht so so, ja. so verkrampft und so, so stark und das ist wirklich die Idee, sobald man ein paar schritte von weggeht von diesen von diesen Vorstellungen oder mhm. Glauben und Glaubenssätzen und so ja. weiter. Ja, ähm, ich finde das sehr ähm, gut zu beobachten, wenn man irgendwie ähm, mit Leuten zu tun hat, die irgendwie im Service arbeiten, ja? so ähm, zum Beispiel ähm, Bedienung welcher Art auch immer, sagen wir mal äh, Kellner oder so. Ja? Und das, du kennst ja auch die Erfahrung bestimmt von Leuten, die, die, die einen bedienen und sich denken, verdammt, eigentlich wäre ich Schauspieler, aber äh, brauche jetzt das Geld und äh, was will der Idiot jetzt so ungefähr. Ja. Oder Leute, die einfach halt wirklich gern präsent sind und deswegen auch nicht in der Arbeit darauf verzichten, präsent zu sein. Ja. Und nicht darauf verzichten von vornherein aus Protest jetzt keinen schönen Kontakt mit den Menschen zu haben, ja, mit denen sie da zu tun haben. Also Leute, die sich freuen, ähm, dass man da ist und dass, äh, dass es jetzt einen interessanten Kontakt geben kann. Ne? Und das heißt äh, andererseits auch nicht, nur weil du das da finden kannst. Ähm, die Wünsche zu ignorieren, vielleicht äh, ist es bedienen nicht das, was ich mein ganzes Leben machen möchte. Ja? Vielleicht ist es wirklich nur jetzt, wo ich halt ähm, ähm, schauen möchte, was ich eigentlich wirklich ähm, beruflich machen will. Überbrücke ich die Zeit mit Kellner, aber das heißt überbrücken heißt nicht, äh, ich lebe auf Sparflamme währenddessen, ja, während ich in der Arbeit bin. Sondern ich kann voll da sein, weil ich es einfach liebe, voll da zu sein nicht aus Protest äh, mich selber runterschraube ja? mhm. und schau, dass ich die Zeit absetze. Dadurch wird es halt einfach wirklich blöd. Mhm. Mhm. Würdest du sagen, das ist eine innere Entscheidung, die da irgendwie getroffen wird, dass das Leben, dass der Approach so ist? da zu sein, Deshalb bin du durchschauen, das auszuchecken. Ich würde ich, ich, mhm. ich finde man kann das gut als Entscheidung beschreiben. Ähm, mhm. Andererseits ähm, es ist meiner Ansicht nach, wenn erkannt wird, wie das so abläuft. Ja, also wenn es irgendwie okay, ich kann mich auch dagegen entscheiden, äh, lebendig zu sein oder präsent zu sein oder das Leben zu genießen, kann ich mich auch dagegen entscheiden. Ja? Ähm, nur wenn das so offensichtlich ist, äh, wenn die Entschei wenn das was zu entscheiden ist, so klar ist, dann ist es, äh, dann wäre es äh, okay, ich kann jetzt auch gegen das Verkehrsschild laufen. Ja? Wenn du es siehst, dann machst du es halt eher mal nicht. Und wenn du nicht dann nicht viele Entscheidungen. Das ist das, ja, das Ordinat, weil man glaubt, so, ich muss diese Entscheidung treffen und das mache ich dann nämlich mal ganz viel vor und so. Und meistens geht es dann eher doppelt nach hinten los, weil es ja wieder eigentlich Spannung erzeugt und Druck erzeugt. Und dann kriege ich vielleicht nicht hin. Ach, was bin ich für ein Versager, dass ich die bekommen habe? Dann kann es auf ganz andere ähm, Wege, ein, ein, ein, ein, ein, Wege gehen. Ja. Ja, und das ist halt einfach, wann immer. Die Aufmerksamkeit, wann immer so eine schlechte Idee scheint da zu sein mit der Aufmerksamkeit, wird es nicht genau angeschaut, was das zur Folge hat, wenn wir da nicht da sind, dass das Leben dann einfach nur so ein, ja geht schon Modus ist und dass dann diese ganzen Ersatzbefriedigungen ins Spiel kommen von Konsum oder was auch immer. Äh, so, von irgendwie, ja, äh, ist zwar kein schönes Leben, aber ein äh, paar witzige Sachen auf Netflix geschaut oder so. Ja. Und die waren, äh, ja, geht schon. Ja. Also, haben davon abgelenkt, dass, es, dass, es, dass da irgendwie halt eine Unzufriedenheit ist. Und das geht halt mit vielen, vielen ähm, Ersatzsachen. Äh, Und das. Ja so ich muss mal wieder mit jemand Neuem zusammen sein über ähm, Drogen werden mal wieder lustig oder äh, so ja. mhm. über äh, was auch immer Hier, ich brauche mal wieder Action ja. mhm. mein Ersatz für das äh, für das äh, einfach da sein so wie der Moment halt gerade ist mhm unabhängig von den ganzen Vorstellungen, wie er zu sein hätte, wie ich ihn hätte und so weiter und so weiter. Weil das auch nicht trennbar ist von, von mir, dieser Moment ist nicht trennbar von mir, ja, von dem, wie ich gerade erlebe. Ja, und, und daran Bedingungen zu stellen, das ist dann halt immer irgendwie, fühlt sich halt einfach ein bisschen einschränkend an. Ja. Habe ich Aufmerksamkeit verdient? Ja, kommt darauf an, wie ich gerade drauf bin. Ja. Vielleicht ist auch Abwendung gerade äh, angesagt, wenn ich nicht gut drauf bin oder so. Ja. Und das macht es dann halt irgendwie, ja, dann kommen halt Bedingungen ins Spiel, wie ich sein müsste, damit ich Aufmerksamkeit verdient habe. Oder freundliche Aufmerksamkeit und nicht irgendwie, ja, ah, jetzt das schon wieder. Ja. So was wir uns halt von unseren Partnern wünschen.